Ja, hallo. Wir sind August, David, Konrad, Mattes und Paul. Und wir haben an dem Projekt Educate gearbeitet. Und obwohl das vielleicht so klingen könnte, wir wollen euch nicht dazu auffordern, eure Katze zu essen, sondern es geht darum, etwas beizubringen. Genau. Ja, wir haben es ja jetzt auch durch die exzellente Verköstigung bei JugendHakt gemerkt, wir Menschen müssen essen.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 für alle, aber passt auch für Anfänger. Und Rust ist ja schon eher ein bisschen komplexer. Hattet ihr damit schon Vorerfahrung und dann dachtet ihr, stürzt euch da jetzt einfach mal rein? Also, okay. also ich habe ich hab halt in den letzten Monaten sehr viel privat mich halt mit Programmiersprachen verbracht und ich habe schon mitbekommen von allen möglichen Ressourcen und Videos und was auch immer, dass halt das das halt sehr beliebten Serverbereich ist. Und, da wollt, wollt dann, und, ähm, und das ist, das ist auch irgendwie logisch, weil es halt sehr schnell ist. Und gleichzeitig halt, halt so ist, dass man de, gleichzeitig auch sehr, sehr einfach de, dafür zu sorgen, dass das nicht ganz abstürzt. Ähm, ja, und, deswegen, und ähm, deswegen war es für mich eine offensichtliche Wahl. Natürlich ist es so, natürlich ist es, dass de, natürlich, diese Frage das zwingt dann leider, also leider, weil das halt sehr, sehr genau zu arbeiten, was halt für so eine Demo wie hier, manchmal äh, relativ auch eng werden kann. Und zum Glück hatten wir, hatten wir sehr, sehr, sehr, sehr gute Hilfe, ähm, die, schon, die auch mit selben selben Technologien, die wir jetzt benutzt haben, auch zufällig Erfahrung hatte. Ähm, die dann, ähm, ja, und so, konnt, und so äh, kam ich dann recht gut mit Sachen zurecht. Ähm, und ähm, vor allem ist es halt so, dass vor allem das ist der Vorteil, warum man das benutzen soll, warum man was für sowas gut benutzen kann, ist, halt, dass, jetzt, dass man jetzt theoretisch dieses Projekt, äh, dieses Projekt äh, sehr gut ausweiten könnte. Und,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 Also um, aktuell ist das ganz einfach nur ein Daten, eine Datenbank, die also da der, der, der ist. Da der kann man natürlich auch, wenn man die richtigen Werkzeuge kennt, damit umgehen kann, auf das, das Rett eintragen. Natürlich werden, nicht, ob die, natürlich, äh, was da haben wir am auch schon darüber diskutiert, dass das wäre natürlich, das, natürlich hier in diesem, in diesem die bei diesem ähm, während hier natürlich ähm, zeitlich niemals möglich gewesen, aber äh, sagen, wenn das Ganze jetzt ein richtiges, wenn, wenn das Ganze ausweiten würde, wäre es natürlich eine sehr, sehr, sehr, sehr schöne Sache, das genauso wie bei Wikipedia zu machen, eine, also eine Toast ähm, sache zu machen, wo man einfach sagt, wo man die Schnittstelle noch, dann noch dann noch ähm, Schreibzugriff einbaut. Ähm, da muss man den Moderatoren aber ja, auf jeden Fall, das, das wäre natürlich wie ein riesen,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 und das wäre natürlich, wär natürlich optimal. das wäre Und das wäre auch unsere unser Idee. Und wenn wir das ganze, wenn wir jetzt nur zwei Wochen dafür Zeit hätten, dann würden das können wir das noch einbauen. Super cool. <lacht> Vielen Dank.